Was in dieser Folge geschehen wird? Das ist Ehre! Nein, der macht Ehre! Okay, okay, okay, dann töte ich ihn trotzdem. <lacht> ah, Ey, die haben mich eingeladen! Ich jetzt? Ja, ja. Wir machen das Ich bin... Ich wurde gekickt! Da ist ein Lama. Oh, Ach so, ja gönn Lama! Scheiße, hat einer gesehen. Behalte den Typen im Auge, ich töte ihn. Der ist irre, nein, der, hat, der macht irre, Jan. Okay, okay, okay, dann töte ich ihn trotzdem. <lacht> Mystische Kiste. Goldenes Gar. Irre, Mann. Du kuss, kuss! Der ist das eine Katze, das. Geh, geh, geh. Ja, okay, Jan, ich lass ihn leben, okay, der, der, der hat Musik der äh, Muss. Nee, nee, ich geh da Okay. Ach nein, der sagt, ach nein, der sagt, komm mit! Och, wie süß ist er! Okay. Oh, ja, das ist ein Fischi! Das ist ein Fischi-Boy! Ist ein Fischi! Fischi-Boy, Fischi-Boy, Fischi-Boy! Okay, gib mir, gib mir Komm her, ungelaufen. alle her, alle her, komm, alle her, komm! Alle her, komm. <lacht> ja. Okay, Jan, komm her, komm her, Jan! Soll ich ihn killen? Nee, das Noch, ja, also. noch ein so ein ist. Ja, lol! Fischi! Das wird geil! die oh Halle! Wir tanzen, die Halle tanzen! Komm, wir tanzen die Halle hier! Ist wir werden nicht ist gekickt, Lilly, nee, wir werden nur gekickt, wenn wir beide jemanden anschießen! Okay, nein, ich schieße ihn an. Ich schieße an. Also okay. Komm, wir müssen beide ihn töten, Lilly. Komm, let's go, Fish Army. Boah, was denken sich der Tiefers? Ich brauche Hilfe. Oh, wir zu viel. ich muss die Tüte lachen, das oh, ist shit. geil. Oh, wie sie unterscheiden. Was? Wir können du unterscheiden. Ja! Let's go find air, Kollege! Komm bitte her! <lacht> ja! Ich bin, ja der fi ich, ich bin der Fisch. -Anführer. Ich bin der Fischanführer! Fisch wo sind die, wo sind die? Wo sind die? Markier! Hab einen, hab einen! Sind die ich bei dir? What? What the fuck? Alter! Hm. Nein, oder? Was? Wie vermittel feier das? Was? Wer? Wer? Ich bin fast tot. Was wen? Oh mein Gott, als ob! Ihre! Oh, Ihre, Ihre, Ihre, Ihre! Wir dürfen den nicht mehr anschießen, einen habe ich! Meine Hüte, kleiner Go! Ich, oh. ja, schieß raus, schieß rauf, schieß rauf! Ah. Hab ihn! Ich hab ihn Oh mein Gott, ich hab ihn in die Luft gekillt. Das war einfach Paid! Digga! Wer, wer ist das? Na, ja, Komm, pass mich! Ah, Ey, die haben mich eingeladen. Ist jetzt? Ja, ja. Der hat mich mit Schieberl abgeworfen. Okay, nein, ich dachte, mich anschießen. Nein, ja, nein, nicht anschießen, nicht anschießen. Nicht ja. Nein, dann, die sind grad mitten im Fall. Nee, bitte nicht anschießen. Ich weiß gerade nicht. Äh du hast gerade mein Leben gerettet, was? Lilly. Was? Ist ich was bin gerade auf deinen Kopf geflogen, ich hab gerade keinen Fallschaden bekommen. <lacht> Ey, Bro, wo bist du? Wirst du ist eine andere Fisch. Au, au, au, au, au, au. Ich hab für dich Mini. Wo ist der andere Fisch. Ich hab Mini. Hier, komm her. Mini. Achso, okay, wir sind die abgehauen? Nein, nein, nein, nein. die ist Ich glaube die fighten noch irgendwo. Er kommt nicht hier da ist da einer, hier mich... ist einer. Ah nein! Äh, hier ist einer. Ah, der versucht auf! Der versucht auf! Der versucht auf! Bitte, bitte, bitte! Ich scheiße, aber scheiße drauf jetzt Ich fick die jetzt! Nein, dann bitte nicht! Bin Egal! Was kann noch! Da ist noch ein Fisch! Ich weiß, aber der ist ein bisschen blöder Fischy. Das ist ein trimax Das ist ein Tri-Mex-Fishi. Hab Ehre! Komm schon! Einer! hat eine Ehre! Eine macht Ehre! Eine macht Wo? Ehre! Ah, der fällt doch mal. Da unten! Ja, die machen Ehre, Jan! Die machen Ehre! Wie? Auch noch! Die machen Ehre! Die, ey, ey! Nicht anschließen! Ey, ey, ey, nicht anschließen! Die machen doch keine Ehre! Ich, ich wurde gekickt! Deutsche! Moin! Ja Mann! <lacht> komm an! Digga, alle, alle, alle fühlen den Drip, Digga! Was ist? Nein, die Team. guck mal! Beim Bannhammer! Guck das Die Team! Ja, komm! Ja! Let's go! Doch mal Was geht hier? Auf? Nein, die wurden alle vom Bannhammer erwischt! Die wurden vom Bannhammer erwischt! Nein! Nein. Nein. Ich gleich, okay? Ja. Okay.